des Frau Kurzmann und an mich, da die Frau Magister Descheneck, warum bezieht sich meine Kenntnis, mich mit dem Gemeinderatsorger verwechselt hat. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Ich habe dann telefonisch das nachgeklärt mit ihr, mit der Frau Magister Deschenek, indem ich das klargestellt habe, dass ich nicht der bisherige Beschwerdeeinbringer bin, bot sie mir an, sich, sich dieser Amtsübergreifenden Sache anzunehmen und wagt mich, die Sachlage zusammenzufassen. Es war ganz leicht, das zusammenzufassen, weil der Herr Barger da ein umfangreiches Dokument zur Verfügung gestellt hat. Das allerdings schon der Herr Sorger weitergeschickt hat. Das heißt, bei diesem Telefonat ist es klar herausgekommen zur Erklärung, dass die Anzeige von der Frau Magistrateschenek vom Land weitergegangen ist und nur weil unten das E-Mail, was vom Herr Barger an mich und an den Herrn Sorger gegangen ist, vom Herrn Sorger so weit weitergeleitet worden ist, ist die Anzeige daraus entstanden, ich bin als Anzeige aufgeschieden. Äh, das heißt. Herr Sorgen, aber der ursprüngliche Anzeige des Ganzen, und dazu steht er da auch. Ist äh, was ist mit dem, da, bitte? Steht dazu komme ich, komm ich gleich, dazu komme ich gleich, komme ich gleich. Zu Wir reden jetzt von der ersten Anzeige. Äh, am 10.9., nur damit man sieht, wie verworren der Fall ist und wie ihr absichtlich mit falschen Informationen umhalschmeißt. Am 10.9.2012, was kam ich dieser Bitte im Rahmen einer Aufsichtsbeschwerde nach? und sendete ihr diese Zusammenfassung, die im Wesentlichen aus offenen Fragen gleiche Punkte wie am Viertelantrag und den Dokumenten des mager bestand. Vermutlich wurden die Punkte dieses Schreibens von der Fachabteilung 13 als Erklärung auch der Staatsanwaltschaft geübt. In einem anderen Fall der Datenschutzverletzung durch Bürgermeister Eisbauer bekam ich die Nachricht eines geschädigten Bürgers, dass die Staatsanwaltschaft Graz die Ermittlungen trotz gültigen Bescheides der Datenschutzkommission einstellen wollte, da eine Beschwerde des Bürgermeister Eisbauer im Verwaltungsgerichtshof eingegangen sei. Da Beschwerde keine aufschiebe Wirkung hatte und es zum wiederholten Male zu Gesetzesverstößen durch den Bürgermeister gekommen war, sah ich den Punkt erreicht, um eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft zu senden. Darin habe ich auch nochmals auf die Vorgänge rund um das Wasserbecken an dem Kreideweg hingewiesen. Das heißt, noch einmal zusammenfassend, versuchte Gespräche mit dem Bauamtsleiter, überall breitet er ja keine Informationen im Gemeinderat. Eine Gemeinderatssitzung, die von mehr seinem Titel rechtsgültig und wie du weißt, von der Aufsichtsbehörde festgestellt, dass das ursprünglich war, von dir nicht abgeführt worden ist, hat die Aufsichtsbehörde eindeutig festgestellt und danach, nachdem es schon Beschwerden vom Bürger, vom anderen Gemeinderat gegeben hat, und einfach es nicht durchsichtig war, was da vorgeht, und Gefahr im Verzug war, hat es von mir eine Sachverhaltsdarstellung mehrerer mehr Punkte an die Staatsanwaltschaft gegeben, weil einfach nicht die Bereitschaft über ein rechtes da war, diesen Sachverhalt im Gemeinderat zu erklären. Dies alles ist dokumentiert und beweisbar und alle versuchten politischen Anpassungen durch den Bürgermeister am ersten Vizebürgermeister haltlos. Im Gegenteil ergeben sich folgende rechtliche Fragen. Im periodischen Druckwerk SPÖ-Inform wird auf Seite 2 erwähnt, dass gegen mich die Staatsanwaltschaft wegen Verleumdung des Bürgermeisters ermittelt wird. Im Verfahren gegen Rudolf Eichbauer verlangte dieser eine Ermittlung gegen mich, da ich als Vizebürgermeister hätte wissen müssen, dass das Grundbuch eine übergeordnete Stellung gegenüber dem Wasserrecht hat. Ich bin gespannt, wer von euch das wusste. Es stimmt nicht mehr, nicht. Da im Vorfeld schon diese Einschätzung des Bürgermeisters weder von der Volksanwaltschaft, von der zuständigen Landesabteilung Magister Deschenek, sowie dem für den Wasserrecht zuständigen Bezirkshauptmann Stellvertreter Dr. Krenn mir gegenüber nicht so dargestellt wurde und diese Behauptung auch von der Staatsanwaltschaft nicht gewürdigt wurde, wurde das Verfahren bereits am 14.10.2013 eingestellt. Dies wusste der Bürgermeister und trotzdem hat er mir im Jänner diesen Straftatbestand eben in diesem Druckwerk öffentlich vorgelegt. <lacht> Also, das müssen wir mal ich jetzt nochmal wiederholen. Das heißt, das Einzige, was da verleumdet worden bin, bin ich. Die erste Anzeige erfolgte durch das Land Steiermark. Zur Ergänzung erklärt erfolgte eine Sachverhaltsdarstellung durch mich. Der Bürgermeister Eichbau wurde in diesem Zuge von der Aufsichtsbehörde für schuldig befunden, eine Gemeinderatssitzung entgegen den Gesetzen nicht abgehalten zu haben. Und obwohl eine Rechtsschutzversicherung für den Gemeinderat besteht, hat der Bürgermeister Eichbau ohne Gemeinderatsbeschluss einen Promi-Anwalt für Privatpersonen vom Gemeindebudget bezahlt. Diese 9000 Euro sind zumindest, wo Sie mir jetzt wirklich rechtlich herberaten müssen, amtshaftungsmäßig hier zu und äh, wenn das im wiederholten Falle wie beim Datenschutz nicht sogar einen Amtsmissbrauch darstellt. Aber ich bin gespannt, ob du bereit bist, äh, dort irgendwo nochmal zurückzubezahlen. Äh, genauso ist der Gemeinderatsbeschluss dass ich das zurückzahlen soll, dadurch natürlich obsolet und vor allem nicht im eigenen Wirkungsbereich einer Gemeinde. Äh, ich habe Ihnen noch ein für alle Mal klargestellt, dass die Schädigung der Gemeinde allein vom Bürgermeister begangen wurde und dass insgesamt mit den weiteren privaten Rechtsanwaltskosten der Gemeinde ein Schaden von weit über 10.000 Euro entstanden ist und im Sinne der Frage vom ersten Vizebürgermeister Feierfeil nach Ehrlichkeit, Wahrheit und Rückfahrt hoffe ich sehr, dass der Bürgermeister diese Kosten von sich aus der Gemeinde zurückgezahlt und nicht wieder einen aufwändigen, teuren Rechtsstreit zu Lasten der Gemeinde führen wird. Dankeschön. Also eine Eine Fragestunde. Eine Fragestunde wird die Frage beantwortet. Ich brauche keine Ergänzung. der Bürgermeister wird es noch machen. Die Frage ist beantwortet. In der Fragestunde ist das nicht möglich. Und und in der Fragestunde ist das nicht möglich. Tausende, der in, in der in der Fragestunde ist das nicht möglich. Ich der ja, ja, kann ja sein, der der hat jetzt haben wir das macht sie so kann man der in der Frage ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nicht ja ja ja ja ich ja ja ja Die so ausgestellt. Die, die, die, die, Aussage die Aussage ist nicht durch. Die Aussage ist nicht durch. So Frage es. Ich glaube, es ist also, du, Nur, dass ich es das richtig verstanden ja. habe. Also, ja. also verstanden. Okay. Das ist wichtig. Ja, ja Dass das ich es richtig verstanden habe. Die anderen haben sicher richtig verstanden. Das gibt es gibt jetzt diese Anzeige. Da bist du nicht der Anzeiger, sondern der das Sorge eigentlich? Gemeinderat der Sorge, oder? Und ist das so? Die ursprüngliche, die ursprüngliche Anzeige an die Aufsichtsbehörden ist vom Herwig gegangen und erst nachdem zum wiederholten Male nichts passiert ist, ob ich von meiner Seite eine, eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft geschickt, weil es, wie ich das erwähnt habe, nicht möglich war, über ein Dreivierteljahr die Sache dem Gemeinderat zu erklären. Das heißt, Schuld an dieser Anzeige ist. Willst du einem so, österreichischen Staatsbürger, ja. sein verpassungsmäßiges Recht ja, das absprechen, ja, einen weiß, Missstand das aufzuzeigen, wird ja. ja. den Missstand so aufgezeigt, dass die Rechtsanwaltskosten eigentlich vom Bürgermeister privat getragen hätten werden müssen und zu Unrecht von der Gemeinde gezahlt worden sind. Ich hoffe, dass dieser Umstand wirklich gewürdigt und zurückgezahlt wird. Da geht es um beide über Euro. Das der Anzeige das ist ein anderer, das ist okay, das habe ich so verstanden. Ja, das ist lecker, der Auslöser der Gemeinde. Zorger, genau. ja. und ein der unterstützt von Herrn Fagler, damit das auch entsprechend dargelegt werden kann. Ja. Aber darin steht da, ja, ist das als Anzeiger. Und damit ist klar, also der Anzeiger als Stefan und den Fortführungsantrag, ja. oder? Den Fortführungs ja, Den habe ich dann so das richtig ich, verstanden. Ja, ok. So, ist super. Eingang in die Tagesordnung. Gibt es aber Erweiterungspunkte von meiner Seite? Da also bitte ich um die Aufnahme von den Punkten. Ja, Tagesordnungspunkt 8. Hochwasserschutzmaßnahme, Hochwasserrückfahrt, der Brecht mit Liebhochbachlosenbau. Da geht es um Entschädigungskonditionen für Grundheilzimmer, die Verlängerung die in der Gemeinderatssitzung des Händens zu, beschlossen der Teilung Wenn Sie dann einverstanden sind, bitte um das Zeichen der Zustimmung. Ja. Nächster Tagesordnungspunkt äh, zur Erweiterung der des Rechts zur Führung des Gemeindewappens, nachdem der SV Eisgetal 20 Jahre Bestand feiert und ebenso der Kirchenchor, dem er Musiker 30 Jahre Bestand feiert. Darum, dass wir den Tagesordnungspunkt aufnehmen, wo es so um die Beleidung des Gemeindewartens geht. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte mal selten. Ja. Okay, ja, okay. Gut, dann für nicht öffentlichen Teil. Gibt es auch einen Punkt Personelles, den man auf die Tagesordnung nehmen? ISE also, ja. Der ist also, der Ausbildung. Ausbildung. Also, okay. Gut von meiner Seite? Bitte. Ich habe auch zwei Punkte heute der, ja. der erste Punkt ist der bekannte Punkt Bürgerwünsche, den wir schon in die letzten äh, zwei Sitzungen oben gehabt haben. Ich stelle den Antrag, den Punkt Bürgerwünsche wieder in der Gemeinderatssitzung zu behandeln. Nachdem wir erst heute Mittag darüber Kenntnisse erlangt haben. Wir haben das schon vorher Kenntnis gehabt, um 12.48 Uhr haben wir das bei der oder was? Ich habe es jetzt im Angebot gekriegt und wir haben die Zeit haben uns in der Fraktion darauf vorzubereiten, um Themen, dass es dabei okay. und so gesehen bei mir als Interfraktion nicht. Also wir halten jetzt fest, wir haben dann alle nicht gestimmt für deine Erweiterungspunkte, für die Erweiterungspunkte von uns und für die Bürgerwünsche hast also du keine Zeit. Also, wir haben die Bürgerwünsche einmal sehr wohl Zeit haben also wir möchten nur informiert werden darüber, welche Zeit um die Wir vorher nicht herfahren. Fünf Minuten vorher bringt es uns Das der Sitzung. Das war jetzt in der Sitzung und nicht in der Sitzung die zwei Punkte. vorher. ich war noch halben Tag vorher. Wir kommen zur Abstimmung, der wir kommen zur Abstimmung. Stefan hat eine Antrag gestellt. Bitte, wer für eine Antwort bitte Zeichen der muss dann das nächste Mal behandelt werden. Okay? Das nächste Mal muss automatisch behandelt werden. Das nächste Mal muss automatisch behandelt werden. Das heißt, das ist Du du Passt damit ist er bei der nächsten Gemeinderatssitzung bitte drauf, der Pfundbürger wünschen. Das nächste Mal ist er dann drauf, weil ein bitte der die im und Das geht dann automatisch genau. auf die Wer freut mich von dir, wenn du uns die Informationen okay. Verfügung ja, die genau. uns zur Verfügung stellen. Ja. Wir stellen die Informationen immer zur Verfügung zu, sie verhanden Das ist Ja, ja. Das da gelegt, Ich kann jetzt auch die Informationen ja. fürs nächste diese, Mal. Diese Punkte die haben wir das nächste Mal schon, bis auf den Leitung des Gemeindewartenssitzungsammel. Mal sozusagen so. Wollte aufgenommen werden Vorstand, der die aber nicht für den Herrn Grünen. Der ja, nicht im Vorstand. Nachdem Sie ja, da das das das Der nach�� ja. das, das, das Problem ist, die, die, Gleichheit, die Gleichheit besteht darin, wir haben jetzt mitgestimmt. wir haben die Bürgerwünsche sind halt nicht wichtig, um das festzuhalten. Uns Zweiter Antrag der Tagesordnung. Ich stelle den Antrag, den Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil, einen Grundsatzbeschluss bezüglich des Sportplatzes auf die Tagesordnung zu Wir haben keine Informationen. Ja, ich stelle den Antrag Antrag. Okay, noch den Antrag, da, an. den Antrag steht, Bitte haben wir zeigen, der Zustimmung, wer für den ist? von Stefan ist. Gegenstimmen? Auch in der nächsten Gemeinde. Ja. mit Natürlich. Der das ist ich der erste Mal. Ja. Ja. Gut. So, mit Gibt es noch Bürgerwünsche und Sportgelegenheiten sind wichtig. Die Spürgewünsche und Sportangelegenheiten sind sehr wichtig. Am 1. Juli. Dann wünsche ich uns über Reden, Angelogen eines neuen Gemeinde-Passwett-Bildes. Nachdem der Herr Kurt Schmidt ausgeschieden ist, weil er verzogen ist auf Mittwoch, gibt es eine neue gemeinde wo Sie darf ich finden, dass sie aufsteht, die angelogen wird. Ich habe die Länge jetzt bitten, dass es von mir rauskommt und in meine Hand gelockt wird. Ich Lobe der Republik Österreich und so der nach Steiermark, unverdrückliche Treue zu bewahren, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle üblichen Gesetze gewissenhaft zu beachten, meine Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen und die Amtsverschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Dieses Gelände sind durch die Worte, die ich gelobe abzulegen. zum zweiten Tagesordnungspunkt nominieren in diverse Ausschüsse und Verbände. Äh, nachdem der von Dutschmidt ausgeschrieben ist, äh, stelle ich den Antrag, dass alle Ausschüsse, die von Herrn Dutschmidt begleitet worden sind, äh, in Zukunft dann von der neuen Gemeinderätin Maxi jerene begleitet werden. Und wenn Sie damit einverstanden sind, diese werden als Prüfungsausschuss für Sie vertreten. Der kultur und und als als Ersatzmitglied im Kinder- und Jugendausschuss als Ersatzmitglied im Bau- und Anordnungsausschuss als ordentliches Mitglied im Sozialausschuss als ordentliches Mitglied im Sportausschuss als ordentliches Mitglied und im Umweltausschuss als Ersatzmitglied sowie im Abwasserverband als ordentliche Delegierte und im Wasserverband ebenfalls als ordentliche Delegierte. Das war es, wenn Sie damit einverstanden sind, die zu stellen. Dankeschön. Oh, das ist wir kommen zu einem weiteren interessanten Punkt. Punkt 3 Genehmigung unter der Sitzungsprotokolls vom 24.03.2014. Dazu haben es ein paar schriftliche Einwendungen gegeben. Und eine Bitte im Vorstand. Bitte im Vorstand? Ich habe vergessen. Im Vorstand haben wir etwas gebeten. Bitte. Bezüglich des Gemeindeplatzprotokolls. Da hier die Punkte, die ihr bei... Die Einwendungen vom vorigen Mal habt sie nicht ins Protokoll aufgenommen, weil du argumentiert hast, in der Gemeindeordnung steht, ich muss das nicht wortwörtlich machen. Das ist richtig, was ich machen müsste laut Gemeindeordnung, und das muss ich da hineinkopiert, ist eben laut 60, äh, denn über jeden Einspruch ist selber.